Hallo und herzlich willkommen zu einem Quick-Tipp. Heute zeige ich euch ganz kurz, wie man den anish in Cinema 4D smooth machen kann. Sind wir also in Cinema 4D und haben den anish geöffnet, seht ihr hier Default. Das Ganze ziehen wir also ins Fenster. ihr Könnt natürlich auswählen, welchen Rick ihr nehmen wollt. Ich nehme halt immer den Default. Also wählt ihr kurz einen Skin aus, kopiert den Skin in die anderen Parts hinein. Und ich das Ganze kurz. Was ihr da beachten müsst, ist, ihr geht auf den Anistiegs zurück, geht auf Extra Assets und wählt hier den Head aus und gebt hier die Werte 0, 0 und 0 ein. Allerdings müsst ihr dazu vorher noch dieses Objekt löschen. Wir geben das hier erneut ein. Dann sollte er ungefähr in dieser Position sein. Und jetzt geben wir beim Y-Wert 175 ein und der Head sollte genau über dem anderen Head sitzen. Das sieht natürlich noch komisch aus, also ziehen wir sie nach links. Aber habt keine Sorge, ihr könnt letztendlich den Wert wieder hier, den X-Wert auf 0 setzen. Das werdet ihr gleich auch sehen, dann wird der Head wieder genau an der richtigen Stelle sein. Jetzt ziehen wir den zweiten head -Layer hinaus, damit das einfacher zu extruden ist. Wir gehen auf Head und wählen unseren Skin aus, der genau auf dem gleichen Pfad sein sollte. Jetzt wählen wir den Head aus, drücken auf Polygon Selection und ich werde das Ganze jetzt erstmal extruden. Seid wir also fertig mit dem Extruden. Klickt ihr auf den Second Head Layer und setzt den Wert X auf 0, dann sollte der genau über dem Head sein, beziehungsweise genau über dem A-Head sein, den wir gerade erstellt haben. Und das Ganze zieht jetzt noch größer, damit das natürlich nicht so verbackt aussieht. Und es sollte ungefähr so sein, so dass hier kein Platz mehr zwischen ist, aber dass auch nicht zu viel Platz zwischen ist, äh, beziehungsweise nicht, dass nicht zu viel Head verloren geht. Nun wählen wir den ganzen A-Head aus, gehen auf X und setzen das Ganze auf 0. Und ihr seht schon, das ist jetzt direkt hier über dem Head, genau da, wo wir es eben haben wollen. Also gehen wir jetzt noch auf den Arm oder auf die Arme und extruden das Ganze auch noch. Oder ich extrude das Ganze kurz. Ihr drückt U und L, macht Ring Selection an. Das ist ein sehr kurzer Schritt, deshalb werde ich da kein Zeitraffer einblenden. Ich setze den Wert hier mal für mich auf 1. Und sagen wir, dass unser Extrude, der ist erstmal fertig. Ihr könnt, natürlich schon, schon, ihr, könnt, ihr könnt natürlich noch den Rest extruden und dort genau die gleichen Schritte anwenden. Und jetzt mal, gehen wir hier auf Q und machen mal die Subdivision an. Und ihr seht schon, das sieht jetzt nicht so smooth aus wie wir das wollen und die Haare verändern sich nicht, also geben wir oben bei der Suche noch vorher A.Head ein und ziehen diesen gelben Head in den weißen Head rein und dann sollte das Ganze auch smooth werden bzw. die Subdivisions aktiviert werden. Wie gesagt, das sieht natürlich jetzt noch nicht gut aus, deshalb machen wir die Dinger gerade noch mal aus und klicken nun alle Körperteile an, die es überhaupt so gibt oder die wir haben und Klicken wieder auf die Polygon Selection. Hier sollte dann alles ausgewählt sein, sollte irgendein Körperteil nicht ausgewählt sein, beziehungsweise sollten nicht diese Pixel oder Schachteln darüber sein. Dann habt ihr was falsch gemacht. Also klickt jetzt auf einen Pixel, drückt STRG und A. Und jetzt drückt ihr einmal die 9. Geht auf Subdivision Surface, geht hier auf Strength 80 und geht auf Set. Ganz wichtig ist, dass ihr nicht Eingabetaste sondern Set drückt, sonst funktioniert das Ganze nicht. Also gehen wir zurück auf die Normale Selection, hier auf das Scale Tool, und machen das ganze wieder an und ihr solltet jetzt einen deutlichen unterschied sehen das sollte jetzt so smooth, aus, smooth aussehen das sollte jetzt so smooth aussehen dass es eben nicht schlecht aussieht sondern dass es eben normal aussieht und wenn ihr hier ein paar Bugs habt könnt ihr die ganz einfach beheben ihr drückt nämlich auf das jeweilige objekt ähm, das wird ihr dann oben rechts aus was wichtig ist ihr könnt ihr seht schon ihr könnt hier nicht auf Buddy klicken also geht ihr auf Layers macht das Schloss aus geht hier auf Buddy und dann zum Beispiel halt eben Arm L und Arm Right. Und wählt genau dieses Objekt aus. O, X, Arm, L und R. Und dann habt ihr auch schon hier die ausgewählten Sachen. Nun seid ihr schon im richtigen Modus, wenn ihr auf dem Polygon Selection seid. Nun klickt ihr wieder auf einen Pixel, drückt STRG A und drückt nun K. Jetzt sollte hier ein Mode stehen. Den macht ihr auf Loop. Und jetzt könnt ihr, indem ihr knapp über dem Bug drückt oder klickt, das ganze beheben bzw abschneiden sodass es halt eben nicht mehr verpackt aussieht das macht ihr natürlich auch auf der anderen seite damit beides auch symmetrisch aussieht und das ganze könnt ihr natürlich jetzt auch beim head machen wenn ihr hier ein paar bugs seht äh, indem ihr zum beispiel hier oben wieder a. a.head eingibt jetzt gehen wir auf den gelben head den wir vorher eingefügt haben und öffnen den hier und bei head 2 sollte das jetzt sein und jetzt könnt ihr wieder hier alles abschneiden, was euch eben nicht gefällt, was eben rumbackt für euch und was für euch einfach so nicht gut aussieht. Da dies ein Quick-Tutorial ist, werde ich das Ganze jetzt überspringen, aber ihr seht schon das Prinzip davon. Es ist jetzt auf jeden Fall viel, viel smoother und wenn ihr das Ganze rendert, seht ihr schon, das Ganze sieht auf jeden Fall viel, viel besser aus als vorher. Es ist alles smooth, es ist alles schön ausgeglichen und vor allem, wenn ihr den Mund bewegt, als Beispiel eine simple Mundpose, ihr macht den Mund auf und macht den Mundwinkel hoch, sollte das Ganze nicht mehr so verbackt aussehen bzw. eben nicht so eckig. Gut, das war's vom Tutorial. Ich hoffe, ihr kommt gut klar, habt alles verstanden. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und ciao.